Wir leben in einer Zeit der allumfassenden Konnektivität und Globalität. In dezentralen Strukturen wird dabei eine enorme Menge an Wissen generiert. Das, was aktuell, das, was heute state of the art ist, kann morgen schon wieder veraltet sein. Gleichzeitig konfrontiert uns unser beruflicher wie privater Alltag mit Situationen, die alles andere als didaktisch strukturiert sind. Ganz im Gegenteil, die Probleme und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, sind vielfach undurchsichtig, komplex, mehrdeutig und auch schwer vorhersehbar. Dadurch verändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie wir mit Informationen, wie wir mit Wissen umgehen müssen. Aber um trotz dieser Anforderungen und Herausforderungen unser Autonomiestreben zu befriedigen, unsere Individualität zu bewahren, brauchen wir Kompetenzen, die uns ermöglichen, Wissen und Information selbstständig, reflektiert und effektiv erschließen zu können. Genau diese Kompetenzen werden durch das Konstrukt der Selbstregulationskompetenz beschrieben. Was genau das für uns als Lehrkräfte heißt, was das genau für unseren Unterricht bedeutet, wollen wir in diesem Kurs erfahren. Dazu wollen wir ausgehend vom Lernen und den dabei ablaufenden kognitiven Prozessen die Bedeutung der Selbstregulation verstehen, wollen Teilkompetenzen der Selbstregulationskompetenz bestimmen und aus der methodischen Perspektive unseres Unterrichtes Gelingsbedingungen im Sinne des sogenannten selbstregulierten Lernens extrahieren, die der Förderung und Unterstützung der Selbstregulationskompetenz dienen.